Besten Dank, Herr Stöckli. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder des Rates. Das Wort hat der Damian Müller. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und äh, Kollegen! Das Funktionieren der direkten Demokratie ist auf eine solide, aber auch auf eine breite politische Bildung angewiesen. Die politische Bildung der Bevölkerung fördert das Interesse, aber auch die Partizipation an der Politik auch trägt die politische Bildung zu tragfähigen und fundierten Abstimmungs- und Wahlentscheiden des Volkes bei. Die politische Bildung ist eine weitere Voraussetzung für eine differenzierte Meinungsbildung, denn sie ermöglicht die Einordnung politischer Inhalte und deren kritische Hinterfragung. Gerade in Zeiten des Populismus, in denen die Politik allzu oft wenig differenziert wahrgenommen wird und stattdessen schwarz-weiß gemalt wird, hilft die politische Bildung, der Manipulation des Stimmbürgers vorzubeugen. Ich begrüße und unterstütze daher Kollege Garonis Postulat und befürworte ein verstärktes Engagement des Bundes in diesem Bereich. Die politische Bildung und der Service Public in Radio und Fernsehen begünstigen und ergänzen sich gegenseitig. Beides zu stärken, scheint mir aus staatspolitischen Überlegungen angebracht. Eine fundierte Strategie zur politischen Bildung würde es erlauben, Schwachpunkte zu identifizieren und neue, innovative Lösungsansätze auszuarbeiten. Dabei soll es meines Erachtens auch darum gehen, unser politisches System und unsere Institutionen attraktiver zu vermitteln, um bei möglichst vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Neugier, aber auch die Faszination daran zu wecken und zu steigern. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, in etlichen Kantonsparlamenten, aber auch auf Bundesebene haben wir schon Vorstöße in diese Richtung bekommen und eingereicht gekriegt. Die Antwort war immer dieselbe. Man hat bis dato heute nichts gemacht. Und ich bin der Auffassung, insbesondere wenn wir eine fundierte, strategische Auslegeordnung haben, wissen wir einerseits, wo wir den Hebel ansetzen müssen, damit wir uns verbessern können und so auch in Zukunft effizient sind, indem wir auf solche Vorstöße verzichten. Ich bitte also den Bundesrat, hier einzulenken. Und gleichzeitig im Interesse der Qualität unserer direkten Demokratie bitte ich auch Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dieses Postulat zuzustimmen, damit wir endlich eine Basis haben, wo wir vorwärts arbeiten können. Ich danke Ihnen. Müller.